Wer in Hamburg die Wattenfall Sideclassics besucht, fragt sich, ob die Stadt dem Konzern gehört. Überall das Logo des Unternehmens. Mit dem Radrennen will sich der Konzern ein grünes Image geben, obwohl der Strom, den er produziert, zu 80% aus klimaschädlicher Kohleverbrennung stammt und der Konzern gerade in Hamburg-Moorburg ein neues 1600 Megawatt Kohlekraftwerk in Betrieb nimmt. Außerdem setzt Vattenfall auf die besonders klimaschädliche Braunkohle in der Lausitz, wo der Tagebau ganze Dörfer schluckt. Das, das werden wir selbstverständlich gleich sehen. Aber bis dahin müssen alle weiteren Blöcke unterwegs sein, müssen selbstverständlich auf der Strecke sein. Und sobald diese Telefonleitung steht, werden wir mal schauen und hören vor allem, wie es dort draußen aussieht auf der Strecke, über 55 Kilometer. Ja. Hockenwood-Aktivistinnen waren, wie schon in den Jahren zuvor, fest entschlossen, die Veranstaltung Wartenfall-Cyclassics 2013 zum Anlass zu nehmen, um gegen Kohle- und Atompolitik von Wartenfall sowie einen Monat vor dem Volksentscheid über die Energienetze in Hamburg für die vollständige Übernahme der Netze in die öffentliche Hand zu demonstrieren. Weil Aktivistinnen in, der, in den vergangenen Jahren die Erfahrung machen mussten, dass Wartenfall jegliche unerwünschte Meinungsäußerung untersagt und Transparente von der Polizei beschlagnahmt lässt, hatten sich die Kletteraktivistinnen für eine Protestaktion in luftiger Höhe an der Rennstrecke entschieden. Die Demonstrantinnen achteten darauf, dass das Radrennen nicht gestört wird. Radfahren finden sie grundsätzlich gut, nur das Sponsor Vattenfall nicht. Zu einer erheblichen Störung kam es allerdings aufgrund eines überflüssigen Feuerwehreinsatzes gegen einen an einer Laterne demonstrierenden Aktivisten. Obwohl die Feuerwehr nur in einem Notfall zur Amtshilfe verpflichtet ist, wurde sie von Vattenfall zur Entfernung eines unerwünschten Protestplakates samt Aktivisten aufgefordert. Der Einsatz wurde aber schnell abgebrochen. Der Kletterer gefährdete das Radrennen nicht. Das von Wattenfall angeforderte Feuerwehrfahrzeug stand dagegen mitten auf der Fahrbahn und gefährdete die ankommenden Radfahrerinnen. An anderer Stelle wurde eine Kletterin durch die Polizei gefährdet, weil Beamten ihre Vertrauensperson am Boden in Gewahrsam nahmen und bis zum Abend festhielten. Selbst eine Versorgung der Kletterin mit Wasser wurde an diesem heißen Sommertag von der Polizei unterbunden. Wer direkt an der Rennstrecke die Kletterinnen in den Bäumen unterstützen oder Flyer gegen Wattenfall verteilen wollte, erhielt einen Platzverweis oder wurde in Gewahrsam genommen. Werbeflyer für Wattenfall durften dagegen verteilt werden. Grundrechte sind im Wattenfallland keine Selbstverständlichkeit. Die Transparente waren im Zielbereich für die Polizei unerreichbar und für das Publikum nicht zu übersehen. Keine Kohle in Moorburg, Tschüss, Wattenfall. Kohlekrank macht krank, AIDS, Kohle nix da und so weiter. und mit dabei. Also, für So, Wieder drei Minuten hier für die Verfolger, die jetzt zu uns Also, komplett wir kommen damit zur Siegerehrung. Die Beteiligten ziehen eine positive Bilanz. Sie konnten im Zielbereich des Radrennens zahlreichen Menschen erreichen und zum Nachdenken bringen. Der Wartenfallpolizei tanzten sie auf der Nase. Edge!